knapp 3 Jahre im Smoothie rauf und auch jetzt äh, gerade noch einen Smoothie zu mir genommen und äh, ja Mixer ausprobiert noch und nöcher und es ist der Zeit einfach mal äh, ja, dieses Wissen in einem Video zu bündeln und diejenigen unter euch, die sich überlegen, einen Mixer zu kaufen, äh, einfach den meine Erfahrungen mitzuteilen. Guten Morgen. Die Mixer, um die es heute geht, sind der Ultratec, der Klarstein, der Revo Blend der Vitamix und der Harexco, alles Mixer der Hochleistungsklasse. Mit diesen Mixern habe ich selber persönliche Erfahrungen sammeln können und nach 3 Jahren ein ganz, ganz klares Gefühl ähm, ja, für den an den entsprechenden Anforderungen ausgerichtet besten Mixer bekommen. Ich werde euch unten in der Infobox, äh, Infobox Links zu jedem Mixer posten, von dem ich rede. Ähm, ja, einfach um dem Argument auch vorzugreifen, bei dem bekommst du eine Provision, bei dem nicht. Überall, äh, wo ihr draufklickt, ist ein Amazon Reflink und überall bekomme ich halt Amazon Reflink äh, Sachen. Das heißt, ähm, ich habe da kein Interesse, dass ihr auf irgendeinen von denen klickt. Ne? Also, bevor ich zu den Mixern an sich komme, nochmal ein Hinweis. Allgemein. Die meisten Mixbehälter sind aus Plastik und diese sind bei den meisten Anbietern mittlerweile BPA frei. Aber das BPA wurde in der Vergangenheit durch die asiatischen Hersteller einfach durch Fluoren-9-Bisphenol äh ersetzt, weil das bei den Verbrauchern ja einfach noch nicht in der Bewusstheit ist. Aber dieser Stoff, so zeigen bereits erste Versuche an Mäusen, hat ebenfalls ganz stark teilweise noch stärkere hormonelle Auswirkungen und daher mein Ratschlag, egal welchen Mixer ihr Euch kauft, achtet nicht nur auf BPA. BPA-Freiheit oder generell Plastik, sondern auch auf BHPF-Freiheit. Ganz wichtig, ganz aktuell. Ich habe bezüglich dieser Frage natürlich auch alle Händler bzw. Hersteller angeschrieben, die die Mixer vertreiben. Und ja, ich habe nur von dem deutschen Maschinenbauunternehmen Harexco bisher eine ganz klare Antwort erhalten. Vielleicht kommen die anderen noch, dann würde ich das hier nachreichen. Ähm, oder beziehungsweise, wenn ein Hersteller das sieht, kann natürlich gerne in den Kommentaren schreiben: Unser Behälter ist BHPF-frei. Also bis jetzt nur beim Harexco komplett die Entwarnung. Generell kann man diese Problematik auch einfach umgehen, indem man einen Edelstahlbehälter oder einen Glasbehälter als Alternative wählt, als alternativen besser sozusagen. Aber Glas kann halt schnell kaputt gehen und bei Edelstahl hast du halt die Problematik, du kannst halt nicht reinschauen. Also müsst ihr wissen. Der Standard ist Pelaste und damit beschäftigen wir uns heute. Grob bewegen wir uns im Bereich der Hochleistungsmix bei diesen 5 Mixern in drei verschiedenen Preissegmenten. Der Ultratech und der Klarstein sind für unter 200 zu haben. Der RevoPlan der Eier so zwischen 400 und 500 399, ich auch schon gesehen und der Rexco und der VitaMix je nach Ausführung zwischen 600 und 1.000 Bedeutet das nun, dass die Leistung entsprechend auch langsamer ansteigt? Mehr Geld, mehr Leistung? Nach meiner Erfahrung ein ganz klares Nein. Nein. Kommen wir nun zu meiner Erfahrung. Ich habe selber den Klarstein ausprobiert. Den Ultratec schon seit 2 Jahren in Verwendung und den Harexco auch seit einem halben Jahr. Und den Vitamix und den Revo Blend, den habe ich bei vier bzw. zwei Freunden ausgiebig testen können und dann entsprechend halt äh, kann ich schon sagen auf diese Mixer verzichten bzw. beim Revo Blend da hatte ich schon Dings, aber auf dem Vitamix den habe ich äh, bewusst verzichtet. Warum deswegen kommen wir alles noch dazu. Generell sind Preisunterschiede von den billigen, also den billigsten Mixern, also Klarstein, Ultratech, zu den teuersten Mixern nicht zu rechtfertigen, zumindest wenn man eine proportional lineare Verteilung möchte, annimmt. Das bedeutet, wenn ich 10% mehr bezahle, dann will ich auch 10% mehr Leistung. Das ist nicht der Fall. Das ist definitiv nicht so. Das bedeutet, ich kann voller Überzeugung nach drei Jahren sagen, das beste Preis-Leistungsverhältnis, nicht die beste Leistung, sondern das beste Preis-Leistungsverhältnis findet man und auch generell findet man immer, auch in der Wirtschaft am unteren preislichen Ende der renommierten Anbieter, nicht am unteren preislichen Ende, sondern am unteren preislichen Ende der renommierten Anbieter. Das heißt, die schon lange auf dem Markt sind, ne? weil dort die Leistung, die sozusagen ähm, erbracht wird beim preis leistungsverhältnis eine eine ja eine höhere Gewichtung hat als das Markenbewusstsein. Ne? Umso niedriger man am Markt agiert gesehen umso höher ist die Leistung entscheidend, weil man auf ein Klientel fokussiert, was, was eben ein gutes Preis-Leistungsverhältnis möchte. So, und diese Zielgruppe gibt es. Und deswegen sind die teuersten Geräte, sind niemals die besten, im Preis-Leistungsverhältnis, eine relative Komponente. Wenn man Markensachen kauft, dann ist die Qualität, also die Leistung, meist oder immer höher. Das ist meist keine Frage. Aber das Preis-Leistungsverhältnis, also die relative, ähm, die, die, die relative Betrachtung, die kann gar nicht besser sein als im Niedrigpreissegment. Weil Markenbildung immer Geld kostet und äh, die zahlt man einfach immer mit, sonst würden die Unternehmen überhaupt nicht am Markt existieren. Ich habe BWL studiert und diese Erkenntnis erscheint für den Verbraucher, der sehr zufrieden mit seiner Markenware ist, oft nicht zutreffend. sagt, das ist das beste habe nur daraus abgeleitet weil dieser ja, individuell sagen wir, einfach geblendet ist, ne? weil er einfach individuell anders gewichtet. Das die Leistung ist das Wichtigste und deswegen ist es jeden Preis wert. Das ähm, macht aber wie gesagt ist es, die Leistung kann man Mixer kann man ja zum Beispiel messen, Extremmoment äh, unter zum Beispiel, äh, Belastung und da werdet ihr sehen 10% mehr Geld wird nicht 10% mehr Leistung entsprechen. Das ist überhaupt nicht möglich, das ist ökonomisch nicht möglich, dass ein teures Markenprodukt das bessere Preis Leistungsverhältnis hat als ein preiswertes Produkt von einem Anbieter der schon länger am Markt operiert. Also das nochmal ganz wichtig. Das teuerste Produkt hat meist auch die beste Leistung und einige sehen dieses einfach nur die Leistung als entscheidendes Argument weil sie überhaupt nicht mehr aufs Geld schauen müssen. Wenn du zum Beispiel den besten Kaugummi willst, da kostet halt 2 Euro das Stück, eine normale Kaugummi kostet 5 Cent, aber du willst den besten Kaugummi haben, dann zahlen viele von uns wahrscheinlich, die gerne Kaugummis essen, 2 Euro pro Stück, weil einer der beste ist und bei 2 Euro du nicht hin. Und der Multimilliardär sagt, ja, ich möchte einfach das beste Haus haben, in der besten Lage, das ist mir scheißegal, was das Haus kostet. Aber das ist nur ein, das hat nichts mit Preis-Leistung zu tun, sondern es ist einfach nur die Leistung. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, die... Preiswertenmixer, also die, der Klarstein, Ultratech, äh, ja, das sind die, die sozusagen überhaupt in Frage kommen, dass sie das beste Preis-Leistungsverhältnis äh, haben. So. Gut. Generell könnt wir euch merken, so 20 bis 30 über dem billigsten Anbieter befindet sich meistens. Das aufgrund der Marktmechanismus das beste preis und über 20-30% kann nie das beste Preis-Leistungsverhältnis existieren zum billigsten Anbieter und zwar nicht zum billigsten renommierten Anbieter sondern zum billigsten Anbieter überhaupt. Könnt ihr Euch als Faustregel merken, kommt oft ziemlich gut hin. So da sind jetzt wie gesagt die zwei Mixer die da überhaupt noch in Frage kommen, ähm, ja, der Klarstein und der Ultratec. So. Und von den beiden hat der Ultratec Ganz klar, ich habe beide besessen. Den höheren Bums, sage ich mal, die höhere Leistung, was ich spüre. Der Ultratec, der schafft auch Bananeis sofort. Beim ersten Mal schaltet sich auch nicht ab, während beim Klarstein schon bei härteren Möhren die Sicherung rausgesprungen ist. Kann natürlich sein, dass die Sicherung einfach etwas niedriger eingestellt ist oder intensiver, sensibler, aber letztlich bedeutet das für den Verbraucher, es nervt einfach, weil er dann 10 Minuten, Stunde warten muss, bevor er dann die Möhren weitermachen kann. So, ähm, ob das Standard ist oder nicht, ist einfach nur meine Erfahrung tut das bitte so für euch auch einschätzen. Ich habe nicht jeden Klarstein probiert und nicht jeden Ultratech, Aber von den beiden Ultratech klar besser als Klarstein leistungsmäßig. Nichtsdestotrotz würde ich für Menschen, die rein nach dem Preis-Leistungsverhältnis einkaufen, trotzdem, wenn der Ultratech einmal aus irgendeinem Grund nicht zusagt, würde ich eher den Klarstein nehmen, bevor ich irgendeinen der anderen Mixer nehmen würde, Also Preis-Leistungsverhältnis an erster Stelle definitiv Ultratech und an zweiter Stelle würde ich den Klarstein nehmen. Ultratech ist das Positive daran ist, dass hinter den Ultratech die Firma Amazon steht, denn Ultratech ist quasi eine Firma die nur für Amazon exklusiv produziert und damit ist auch ein herausragender Service und eine, eben ein entsprechendes perfektes, äh, eine perfekte Preis Leistungsqualität auch ja selbstverständlich, weil das einfach zum, äh, zur Unternehmenskultur von Amazon dazu gehört. Also Generell würde ich persönlich jetzt ähm, einfach mal, wenn man einen Mixer kaufen möchte, den Klarstein auch jetzt komplett rausnehmen, weil er eben in der Betrachtung Preis-Leistungsverhältnis äh, ja, einfach ja, nicht so gut ist wie der Ultratech. Sehen Sie, der Ultratech So mal die erste Empfehlung, die ich so euch geben kann, wenn ihr auf preis verhältnis äh, achtet, den Ultratech nehmen. Das wäre also die erste Empfehlung, die ich nach drei Jahren euch wirklich sagen kann. Kommen wir nun zum Revo Blend. Den hat ja... Unter anderem die Silke im Einsatz. Und ich war jetzt auch eine Woche beim Dennis, der ebenfalls den Revo Blend hat. Und ähm, ja, da konnte ich das wirklich mal auch ausgiebig testen. Und ich habe beim Dennis äh, denselben Smoothie gemacht, den ich auch zu Hause mache. Den wirklich fast identischen, also zumindest was die harten Komponenten angeht. Da gefrorene Brün äh, Grünkohl und so weiter. Und während ich zu Hause absolut problemlos mit allen Mixern, die ich habe. Äh, den Smoothie zubereiten kann, da ist der Revo Blend unter Belastung zum einen spürbar langsamer, also man merkt das so richtig am Motor, und die Sicherung, die springt auch immer wieder raus. Und man muss dann wieder 10 Minuten warten, bevor man seinen Smoothie weiter mixen kann. Und äh, für mich ja, ist dieser Mixer, also dieser Mixer, der äh, zwischen 300 und 500 Euro kostet, der schlechteste leistungsmäßig aller Mixer, die ich jemals probiert habe. Und äh, zudem ist er eben noch 200 bis teurer als der Ultratech und der Klarstein. Und, ja, und da RevoBlend, was ich auch weiß, eine sehr großzügige Affiliate Provision zahlt, also Marketing da auch sich einiges kosten lässt, ist auch offensichtlich der Realpreis bei weitem nicht so knapp kalkuliert, wie das bei Ultratech oder Klarstein äh, eben der Fall ist, weil ähm, Ultratech und Klarstein äh, tut zum Beispiel jetzt keine, äh, ja, großen große Werbung finanzieren oder sonst was äh, oder äh, YouTuber sponsern oder irgendwelche ähnliche Sachen, sondern äh, das sind einfach Produkte am Markt, die eben Preis-Leistungsverhältnis, die dadurch äh, genommen werden und nicht, weil sie äh, über Influencer quasi den Weg in die Wohnung der Menschen finden. Und das ist eben auch so eine Sache, wo positioniert man sich am Markt, das hatten wir besprochen, also Reduck Blend fällt komplett raus, überhaupt keine Empfehlung, äh, ja, kann ich wirklich sagen. Ähm, ich würde sagen Revoblend ist wirklich der Mixer den am wenigsten kaufen sollte. Bleiben noch Harexco und Vitamix. Beide sind von der Leistung dem Ultratech und dem Klarstein überlegen. Wir haben ja schon festgestellt, dass der Preis aber nicht linear mit der Leistung wächst, sondern überproportional, Aber gerade in Deutschland Gibt es nicht wenige die einfach die beste Qualität haben wollen, äh, einfach einen super sämigen Smoothie und auch die letzte Pflanzenzelle soll schön fein zermahlen sein, also den Anspruch an eine möglichst hohe Leistung und wenn man dann so ein Küchengerät kauft, ob der 500 oder ob der 1000 Euro kostet, egal wir wollen den besten Mixer haben. Und das eine Sache die von vornherein schon mal gegen den Vitamix spricht, das ist, dass wir das Topmodell für 900 bis 1000 Euro derzeit bei Amazon und dieses Topmodell, davon zahlen wir ca. 400 Euro an Zoll und an Gebühren, um ihn hier nach Deutschland einzuführen. Denn bei Amazon.com bekommt man denselben Mix in Amerika für 560 Dollar, was eben derzeit ungefähr 500 Euro ist. Ja, dazu, also 400 Euro weg was wir bezahlen an Zöllen Dazu eben das große Werbebudget von Vitamix, wo wir, wir wahrscheinlich, äh, ja, dann am Ende, wenn wir schauen, was ist der Mix überhaupt noch wert, weil der Vitamix macht wahnsinnig viel Werbung, große Werbung, YouTube-Werbung, Fernsehwerbung, sponsert total viel. Ne? Äh, schaut euch mal die, die, die YouTuber an, die den Vitamix haben und die den gesponsert bekommen haben. Ähm, ja, wie, ähm, ja, wie sie sozusagen immer wieder auch den Vitamix sozusagen ins Spiel bringen müssen und sagen, hey, und da gibt's halt eben, äh, das kostet halt alles Geld. So. Und entsprechend, da ähm, kommt man beim Vitamix von einem Realwert gleich von 2 bis 300 ausgehen. Das heißt, ihr zahlt 900€ für einen Realwert von 2 bis 300 Euro. Nichtsdestotrotz ist der Vitamix besser als der Ultratech, der nur 150€ kostet. Aber real. Real kostet der Ultratech wahrscheinlich auch 150, also reale Leistung und also vergleichbare Leistung. Da liegt der Mix 2 bis 300 Euro dann. Das kann man ganz schwer sagen. Er ist halt auch dann entsprechend besser, weil das ist wirklich der Realpreis Aber ihr zahlt 900 Euro für den 200 bis 300 Euro-Mixer und ihr zahlt 150 Euro für den 150 Euro-Mixer. Dann könnt ihr euch überlegen, was besser ist. Für euch. Es kann für euch tatsächlich der Fall sein. Für mich wäre das vor 5 Jahren, ihr habt hier eine Freiheit gewonnen, den 900 Euro für den 2 bis 300 Euro-Mixer bezahlt, weil der einfach besser ist. Na? Wobei, da muss man auch dazu sagen, der Ultratec UltraTech beim Bananeneis nicht ausgeht und damit schneller das Bananeneis zubereitet als der Vitamix. Den Mixer, äh, den Test habe ich ja schon mal gemacht, den findet ihr hier oben. Aber der Vitamix hat beim Smoothie und generell äh, ja, also bei, bei allen Sachen, die man mixt, so Soßen und so weiter, einfach einen qualitativ höheren Output als äh, von dem Mixer gut, als der UltraTech. Es ist viel feiner und smoother äh, gemahlen. Das heißt, der Vitamix ist, ist besser als der UltraTech. Und dann kommen wir zum Harexco, der derzeit mit, ähm, glaube ich, um die 650 Euro verkauft wird. Und ähm, zumindest in dieser äh, BHPF-freien Plastikvariante. Es ähm, gibt auch noch eine Edelstahlvariante. Dieser Mixer ist meiner Erfahrung nach beim Bananenijs und beim Smoothie, das was ich hauptsächlich mache, das sind die Dinge, ja, die ich fast ausschließlich mache mit Abstand der beste. Der wirklich mit Abstand der beste Mixer. Und das macht aus auch aus rein marktwirtschaftlicher Sinn -Sicht. Äh, Sinn -Sicht. Sicht, -Sinn. So. Sicht Sinn Denn während der geschätzte Realpreis von Vitamix als ebenfalls durchaus sehr gutes Gerät bei 2 bis liegt, liegt er beim Harexco eben wahrscheinlich etwas höher, weil er in Deutschland produziert, Wir zahlen keinen zu. Er hat auch, ähm, Harexco hat, hat zumindest nach meiner äh, Einschätzung, was ich so gesehen habe, kein wirklich aufwendiges Markenbildungsprogramm. Also ich habe noch nie eine Werbung von Harexco oder so gesehen, irgendwie so mit berühmten Persönlichkeiten und so weiter, oder ein flächendes Netz an Servicehands und so weiter. Es geht alles, äh, wird in Deutschland produziert und der Service ist auch in Deutschland, alles in der Firma von Harexco. Und äh, ja, das heißt... Die, die, die 400€ Euro, die wir alleine für die Einfuhr des Wiedermix bezahlen die, die fallen schon mal komplett weg. Ne? Und das Drehmoment des Mixers ähm, äh, von, von diesem deutschen Maschinenbauunternehmen das ist äh, gerade bei hohen Belastungen deutlich stärker als beim Vitamix. Also das ist wirklich gerade, wenn viel drin ist, wenn große Belastungen sind, da geht er durch. Video, sehen, so eine, so eine Glasflasche, zack rein Glasstaub. Also das ist wirklich ein, ein deutsches Maschinenbauunternehmen, halt. <lacht> wenn man das mal bedienen darf. Und ja, also von daher ähm, für mich, wenn es um die beste Leistung geht, ist es für mich Ganz klar die Nummer 1 der Rexco und, äh, ja, und das obwohl das Topmodell eben billiger ist als, als das Topmodell von Vitamix. Aber wie gesagt, das liegt auch an den, äh, ja, an den hohen Einfuhrgebühren. Beim Rexco hat man zusätzlich noch die Möglichkeit auf einen Edelstall. Behälter zu upgraden. Ne? Am Anfang das gesagt, Wer halt Plastik ein Problem hat, der kann sich dann auch so ein Edelstahlmixer für, äh, für den Harexco kaufen. Die Edelstahlvariante passt übrigens auch, ich hoffe ich lüge nicht, aber ich glaube die passt auch auf dem Vitamix. Also wenn es jetzt um die Plastik geht man hat den Vitamix-Motor, ähm, kann man auch von Harexco den Edelstahlbehälter kaufen. Ähm, man auf den Link findet, den würde ich den unten Euch auch posten zu dem Edelstahlbehälter, also nur zu dem Edelstahlbehälter. Ne? Also für mich ist nach 3 Jahren ein ganz ganz deutliches Bild entstanden und ähm, ja, ich kann dies Euch auch nur mitteilen Euch die Chance geben einfach wirklich diese 3 Jahre Erfahrungen zu sparen. Wer das meiste, die meiste Leistung für sein Geld bekommen will, das sollte zum Ultratec Mixer greifen. Wer die beste Leistung für das wenigste Geld bekommen will, was in diesem Fall insgesamt auch die beste Leistung darstellt. Der sollte den Harexco nehmen. RevoBlend geht meiner Meinung nach gar nicht, da fällt komplett hinten durch. Vitamix eigentlich auch nicht, weil man also nur wenn man echt wirklich zu viel Geld hat und irgendwie die Marke Vitamix mag und seinen Freunden dann die alle dieses Vitamix ist der beste Mixer äh, und da kommt ey, ich habe mir einen Vitamix gekauft. Also wer da in diesen gesellschaftlichen Strukturen drin sind, ja für den macht dann Vitamix vielleicht Sinn und äh, ja dann. Kann man den vielleicht kaufen? Klarstein ist eventuell eine Option, um Erfahrungen mit dieser Marke zu sammeln. Ich habe äh, ja damit Klarstein auch positive Erfahrungen gemacht, was äh, mein Dökered angeht. Ähm, ja, also von daher durch Klarstein ist wahrscheinlich auch die so eine Option. Aber wie gesagt, Ultratech und Harexco jeweils, was man möchte. Und ja, unter Klarstein eventuell als Option. Revol Blend gar nicht. Vitamix unter Umständen. Ne? Ich habe euch alles unten verlinkt ja gibt auch sicherlich verschiedene Modelle und so weiter aber ich habe euch die Modelle verlinkt die ich auch getestet habe das heißt die Sachen die ich euch verlinkt habe sind wirklich die die ich getestet habe worauf sich meine Erfahrungen äh, ja, beziehen eventuell gibt es neuere Modelle eventuell gibt es ältere Modelle ähm, pff, äh, pff, der, der Hersteller hat nachgebessert oder was auch immer, äh, dann bitte es auch entsprechend einordnen, dass das meine Erfahrungen mit den anderen Modellen sind. Also schaut da einfach drauf, dass ihr da auch genau wisst, wovon ich jetzt rede. Und dann habt ihr einfach die Möglichkeit, eine bewusstere und eine bessere Entscheidung zu treffen, weil es ist sehr, sehr viel Geld, so, ähm, so einen Mixer zu kaufen. Und äh, ich muss auch dazu sagen, ich habe den Harixcode. Den habe ich mir auch nicht gekauft, sondern den habe ich sozusagen von Rekskunk zur Verfügung gestellt bekommen zum Testen wie ich für meine Produktrezension immer teste und da war eigentlich ausgemacht dass ich den äh, Mixer quasi dann auch wieder dass ich wirklich für ein Produkt teste und dann weil es so ein teures Produkt ist wieder zurückschicke. Und, äh, ja, aber der Mixer ist mittlerweile so versifft dass ich den nicht zurück kann <lacht> ja es könnte man denken aber ne ist nicht dein Grund. der Grund der Grund ist einfach ähm, ja, dass sie wirklich ähm, ja, einfach begeistert waren von meinem Kanal von dem ich Mixer erstmal präsentiert habe dass sie zu meinem Kanal gekommen und dann halt auch meinen Kanal gesehen haben was einfach toll fanden und ja, mich einfach supporten ich sag, ach komm behalte den Mixer und, und gut ist und äh, ja, und auch zum Affiliate programm teilnehme. Ich verlinke euch aber nicht den Effigate-Link von äh, Rexco einfach um eine gewisse Objektivität für das Video zu gewährleisten. Also ich habe auch einen Affiliate link für Harexco, da bekomme ich mehr als für, bei Amazon. Aber den habt ihr unten in der Infobox. Wenn ihr mich ganz bewusst unterstützen wollt, dann geht über den Affiliate-Link. Bloß, das ist ein Vergleichsvideo und da möchte ich einfach nur Amazon-Links haben, dass das alles wirklich gewährleistet ist, dass ich da keine keinen Mixer irgendwie präferiere oder sonst was. Also ich habe auch wirklich nur die Mixer genommen, mit denen ich persönlich Erfahrung gesammelt habe. Und ja, das ich mal, dass ihr auch wirklich Bescheid wisst, wie ich die Mixer, woher und was wegen, dass euch wirklich ein echtes, ein reales Bild machen können von dem, wie es dann halt dazu gekommen ist zu meinen Erfahrungen. Also entsprechend, äh, ja, ich wiederhole mich nicht nochmal. Ihr habt alles äh, gewusst. Ich wünsche euch, ihr habt alles erfahren. Ich wünsche euch äh, einen schönen, wunderschönen Tag und äh, wir sehen uns morgen wieder. Alles Liebe, euer Christian. Tschüss.